40 Tage Reich Gottes. 40 Tage, of God. Heute Tag Nummer 34. Und wir schauen uns ein wichtiges Prinzip an des Reiches Gottes. And we are at the very in the of God. Das Reich Gottes aufzunehmen wie ein Kind. To receive the Kingdom of God like a child. Jesus erklärt was ganz Besonderes. And Jesus very Wenn wir das Reich Gottes nicht aufnehmen wie ein Kind, like child, können wir da nicht hineinkommen. We even enter. Und das wollen wir mal lesen. Das right ist now. Markus Kapitel 10, Vers 13. And it's Mark, 10, verse 13. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht. And they young children to him. Er sollte sie segnen. That he should touch them. Aber die Jünger wiesen sie Barsch ab. But the disciples rebuked those, that brought them. Als Jesus das sah, wurde er ungehalten. But when Jesus saw it, he was very displeased. Lass die Kinder zu mir kommen, sagte er zu den Jüngern, hindert sie nicht daran. And forbid them not denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme. And he took them in his arms. legte die Hände auf sie he put his hands upon them und segnete sie. And them. Interessante ähm, ähm, äh, Aussage von Jesus. That's a very interesting word from Jesus. Gerade solchen gehört das Reich Gottes. Those to those Und dann sagt er, wenn du das, das Reich, Reich Gottes nicht aufnimmst wie ein Kind, kannst du dort nicht hineinkommen. Then you can't even enter. It. Was genau ähm, was für, für Eigenschaften haben Kinder? And what are the special the specific uh, attitudes of children? Was ist so wichtig für Jesus, dass wir das Reich Gottes aufnehmen wie Kinder? What is so important to Jesus that we are to take The of God in, like Welche Eigenschaften haben sie im Vergleich zu uns Erwachsenen? Zum Beispiel Kinder sind abhängig. Are Kinder sind ausgeliefert. Children are exposed. Sie sind schnell zu begeistern. They are fast, uh, to be sie haben blindes Vertrauen. They have blind trust. Sie haben Glauben. Sie sind aufrichtig. Sorglos. Und sind lebensfroh. And they enjoy to live. <lacht> Und das sind schon wichtige Eigenschaften. And these are very important uh Attitudes. Mit die Eigenschaften, wie wir das Reich Gottes aufnehmen, wie ein Kind. Und wir dürfen nicht zu verkopft sein als And Erwachsene. Ja, we, we yeah. und da steht, steht in Sprüche 3, Vers 5 drin. Und in, in uh, Proverbs 3, Vers uh, To five, it says. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er dir deinen Vater. Kinder, sie, sie stützen sich nicht auf ihren Verstand sondern sie vertrauen auf den Herrn, <lacht> von ganzem Herzen, With all their Wenn der Papa was sagt, wenn Papa dann ist es so. <lacht> Und so sollen wir auch werden wie Kinder. Und, we like Und wenn sagt, wenn ihr die, die, das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wirst like du dann hineinkommen. Then you will not even be able to enter it. wir können lernen wie kindlich zu sein we can learn how to be childlike. nicht kindisch not childish. ja genau und zwar im geistlichen sinne ja. in, a, in a spiritual way wie funktioniert das how does this work? ein paar Tipps von mir there are a few suggestions that I have. bitte um ein aufrichtiges kindliches herz ask god for a sincere honest Childish, childlike heart. weil dein geist bezeugt nämlich dass wir kinder gottes sind so bitte gott um dieses kindliche herz so nächster tipp The next suggestion. verbringe viel zeit in seiner nähe regelmäßige zeiten im gebet and have regular times in prayer and bibellesen read the word stille zeit mit gott have quiet times with god oder lobpreis or worship nimm einfach de deine art wo du merkst da komme ich in die nähe gottes and just do uh, such things where you realize that brings me close to god nächster tipp the next suggestion. vertraue gott ohne Vorbehalte trust god with no um, holding back hmm. nächster tipp Next tu dir für die kindliche Freude nicht schämen. And don't be embarrassed or ashamed about being childlike. Ist doch egal, was die anderen denken. It doesn't matter what the think. Wichtig ist, was der Himmel für über dich denkt. Important is what heaven thinks about you. Nächster Tipp ist: the next fellowship, achte, the next suggestion is, achte auf deine Reinheit. Und der nächste Tipp: Höre auf seine Stimme. Denn meine Schafe hören meine Stimme. Sagt because my, sheep hear my voice. Wir wollen wieder ähm, Kind sein. We want to be child again. Nicht durch Leistungen. Not through performance, oder durch Taten. Or through actions, works, sondern du bist Kind wegen durch, durch Geburt. Because you are a child through your birth. Du wirst kein besseres Kind durch viele Werke. Aber liebe Jesus von ganzem Herzen. Love Jesus with all your heart. Hab Vertrauen auf Gottes allmächtige Gegenwart. And trust in God's permanent ever, presence, yeah, Je that is ever Jesus ist immer da. Jesus is always with Und das lesen wir in Matthäus Kapitel 28 Vers 20. And that we read in Matthew 28, verse 20. Da steht drin. Wo, wo, wo Jesus uns eine, Verhe eine Verheißung gibt. Jesus big, big promise. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Verstehe eins. Uh, Jesus you ist immer da. Jesus is always there. Allgegenwärtig. Uh, ever present. Er verlässt dich nie. His omnipresence he will never leave you. Er liebt dich. He loves you, und er wird dich nie verlassen. And he will never leave you. Kinder sind gehorsam. Children are obedient. Entscheide dich wieder gehorsam zu sein, was Gott sagt. Yes, determined to be very obedient to what God says. To und you. eine ganz besondere Sache? And a very special thing. Sie erleben Freiheit durch Bindung. They they children experience freedom through Uh, closeness, close relationships. Binde dich an das Joch, das leicht ist. And and you should tie yourself to a yoke that is light. Und das ist Jesus Christus. And that is Jesus Christ. Und wenn du dich an Jesus bindest, when you uh, determine to be connected with Jesus, dann bist du in der echten Freiheit. Then you are in true freedom. Und Gott gibt dir Freiheit und Frieden. And then God gives you freedom and peace. Und das sind die Eigenschaften, wie ein Kind wieder ein Kind wird. And that's how a child becomes a true child. Und wie Jesus sagt, wenn ihr nicht das Reich Gottes aufnehmt, wie ein Kind, like werdet ihr nicht da hineinkommen. Und ich wünsche dir von Herzen, you dass du dieses kindliche Vertrauen wieder, wieder zurückgewinnst. Und dass wir eines Tages im Himmel And als Kinder Gottes Gott anbeten. That together we worship God as children of God. Nicht als verkopfte Erwachsene. Not as head heavy adults. Soll als Kinder. But as children. Kinder Gottes. Children of God. In Jesu Namen. In Jesus' name. Vergessen niemals. I don't ever forget. Du bist höchst begünstigt. You are highly favored. Tief geliebt. Deeply loved. Und mächtig gesegnet. And enormously blessed. Amen. Amen.